Und hier ist der aktuelle Vitaltipp. Immer ganz kurz und knackig. Kennst du das Buch Die Weizenwampe? Ich habe das Buch nie gelesen, aber ich weiß, dass es das funktioniert. Das stimmt wirklich. Also, wenn man viel Brot und speziell Weizen isst, nachher blast zum auf. Und so verzichte ich auf Weizen mehrheitlich und auf Brot. Und ich merke mehr Vitalität. Mehr Fitness und mehr Leichtigkeit. Also, das Buch, die Weizenwampe, stimmt wirklich. In dem Sinn, mach's gut, viete, servus, bis zum nächsten Mal.